Für das Wissen entscheiden. Eine demokratisch ausgerichtete, ökonomisch und ökologisch funktionierende Gesellschaft braucht erkenntnisgeleitete Grundlagenforschung als Basis. Die DFG schafft durch das von Bund und Ländern getragene Förderportfolio die Voraussetzung dafür. Das Wir beurteilt: Unabhängige Forschung muss wissenschaftsgeleitet beurteilt werden. Die Gemeinschaft der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erfüllt diese Aufgabe in Deutschland selbst. Durch die DFG, mit ihren Fachkollegien. Der Rahmen für die Möglichkeiten Forschung braucht Freiheit. Als Selbstverwaltungsorganisation der Wissenschaft in Deutschland schafft die DFG dafür die Voraussetzungen. Sie sichert die finanzielle Unabhängigkeit von Forscherinnen und Forschern und verschafft ihnen dadurch Freiräume, hervorragende Ideen ohne inhaltliche Vorgaben oder politische Steuerung zu verfolgen. Gerechtigkeit als Maßstab Um Projektideen und herausragende Köpfe nach rein wissenschaftlichen Kriterien auszuwählen und zu fördern, hat die DFG qualitativ gesicherte Auswahlprozesse entwickelt. Ehrenamtliche Gremienmitglieder, ebenso wie teils internationale Gutachterinnen und Gutachter, sorgen für eine nachvollziehbare, faire Beurteilung. Prozesse und Erfolge sichtbar machen. Die Arbeit der DFG endet nicht bei der Bewilligung von Projekten. Während der Laufzeit gewährleisten Evaluationen die nötige Transparenz und entscheiden über Verlängerungen. Die DFG vermittelt auch der Öffentlichkeit die gewonnenen Erkenntnisse und warum die Gesellschaft davon profitieren kann. Eine Chance für alle Köpfe. Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, Rasse, Sprache, Herkunft und seinen religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Dieser Gleichstellungsgrundsatz gilt auch für die DFG. Denn vor dem Gesetz der Forschungsförderung sind alle gleich. Für das reine Gewissen. Wissenschaft muss sauber sein. Wer forscht, trägt auch ethisch eine große Verantwortung. Die DFG legt deshalb auf die Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis größten Wert. Sie hat dazu Empfehlungen herausgegeben, die regelmäßig überarbeitet werden. Im Ernstfall kann sie Rügen erteilen und Forschende von der Antragsstellung ausschließen. In allen Karrierephasen. Jeder Lebensabschnitt braucht spezielle Förderung. Die DFG begleitet kluge Köpfe deshalb mit maßgeschneiderten Programmen auf allen Stufen der wissenschaftlichen Karriere. Durch direkte Personenförderung oder in geförderten Forschungsverbünden. Vereinbarkeit von Beruf und Familie inklusive. Die Textur des Wissens. In einer globalen und digitalisierten Welt ist erkenntnisgeleitete Forschung im Idealfall bestens vernetzt. Die DFG fördert deshalb die Internationalität und Interdisziplinarität ebenso wie die Cluster- und Profilbildung der deutschen Hochschul- und Wissenschaftslandschaft. Mit Expertise Einfluss nehmen. Die DFG versteht sich auch als Stimme der Wissenschaft im politisch-gesellschaftlichen Diskurs. Sie berät Parlamente, Regierungen und öffentliche Einrichtungen in wissenschaftlichen Fragen. Mit ihren Ausschüssen und Senatskommissionen nimmt die DFG Stellung zur verantwortlichen Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnis. Ausgezeichnet. Herausragende Forschung verdient Anerkennung. Die DFG vergibt zahlreiche Preise, die exzellente Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in allen Karrierephasen würdigen. Der bedeutendste ist der Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis, der wichtigste Forschungsförderpreis in Deutschland. Er ist mit bis zu 2,5 Millionen Euro dotiert für das 21. Jahrhundert. Wissen ist Zukunft. Als größte Selbstverwaltungsorganisation der Wissenschaft in Deutschland wird sich die DFG angesichts der vielen globalen Herausforderungen wie Pandemien, Klimawandel, Digitalisierung oder demografische Entwicklungen einsetzen. Im Namen der erkenntnisgeleiteten Forschung und für das 21. Jahrhundert.